Okay, dann, äh, und fahren. okay. Oh, uh, Moment, hier wurde gleich was erstellt, also nochmal. Okay, genau. Ähm, und äh, meine These lautet, dass die Adjektivdeklination im Deutschen wie eine Waage funktioniert. Ja, das ist die These. Ähm, und das ist eine Waage, ja, also... Es wird ein Gewicht sozusagen äh, geprüft und äh, es werden auch äh, unterschiedlich schwere Gegenstände miteinander verglichen im Hinblick auf das Gewicht. Und äh, wir legen los. Also äh, die Adjektivdeklination, äh, wie ihr vielleicht, äh, vielleicht wisst, ähm, gliedert sich in drei Bereiche. Ja Und wir fangen an mit der Adjektivdeklination mit dem bestimmten Artikel. Und hier sind die Formen für den Singular. Also, wir haben die äh, vier Fälle: Nominativ, Genitiv, Dativ und Akkusativ. Und wir legen los: äh, Der gute Mann, Genitiv des guten Mannes, Dativ dem guten Mann und Akkusativ den guten Mann. Und es geht weiter, ja, die gute Frau, der guten Frau, der guten Frau, die gute Frau und das gute Kind, des guten Kindes, dem guten Kind und das gute Kind. Und das sind die Endungen für den Plural. Die guten Leute, der guten Leute, den guten Leuten und die guten Leute. Und dann möchte ich euch bitten in den Chat äh, zu schreiben, wie viele Artikelformen es gibt, wie viele und welche und wie viele Endungen es gibt und welche Endungen das sind. Also hier sind nochmal ja, die Artikel, der, des und so weiter. Ja, wie viele unterschiedliche Artikelformen gibt es und welche. Also wie viele Artikelformen gibt es und wie viele Endungen gibt es? Das können Sie in den Chat schreiben. Genau, richtig. Also es gibt sechs Artikelformen: ja, der, die, das, den, dem und des. Und wie viele Endungen? Nochmal zum Vergleich. Äh, e und EN, genau, zwei. Richtig, also es gibt sechs unterschiedliche Artikelformen. Der, des, dem, den, die und, äh, und das. Ja Und zwei Endungen, E und EN. Okay, äh, was ist wichtig hierbei? die adjektiv mit bestimmtem Artikel. Der Artikel hat viele grammatikalische Informationen. Das heißt, ähm, der Artikel zeigt uns, ähm, um welchen Kasus es sich handelt, also Nominativ, Akkusativ, Genitiv. Der Artikel zeigt auch das Genus, also Maskulinum, Femininum, Neutrum und ob es Plural oder Singular ist. Äh, und die Endung enthält wenige grammatikalische Informationen. Das heißt, Uh, zum Beispiel des, ja, uh, das zeigt uns, das ist Singular, Genitiv, Maskulinum oder Neutrum. Oder dem, das ist uh, Dativ, Singular, Maskulinum oder Neutrum. Okay, und uh, wir kommen uh, jetzt noch ein Stückchen weiter, ja, also... Uh, diese Artikelwörter funktionieren wie der bestimmte Artikel, der, ja, gute Mann, dieser gute Mann, welcher gute Mann und auch der Plural, alle guten Leute, zum Beispiel keine und meine guten Leute. Okay, und dann kommen wir ähm, nochmals auf diese äh, vagen Hypothese zu sprechen. Das heißt, wenn man sich die Adjektivdeklination als vage vorstellt, ist das in dem Fall so, dass wenn man den Artikel vorne hat, also links und die Endung rechts, dann kippt die Waage nach links. Ja, Also Adjektivdeklination mit bestimmtem Artikel. Ja, dann hat man hier viele Artikelformen. Der, die, das, dem, in des, und hier hat man nur zwei Endungen. E. Und EN. Okay, hier hat man viel Information, hier hat man wenig Information. Viel Information, viel grammatikalische Information, wenig grammatikalische Information. Okay, und wir können zurückgehen zur PowerPoint-Präsentation. Also die Waage sieht nochmal so aus. Ja, die Waage kippt nach links. Sechs Artikelformen mit viel Gewicht, zwei Endungen mit wenig Gewicht. Und wir machen jetzt weiter mit der Adjektivdeklination mit unbestimmtem Artikel. Also wir haben hier äh, einige Unterschiede im Vergleich zum äh, bestimmten Artikel. Ein guter Mann, eine gute Frau, ein gutes Kind und es geht dann so weiter. Ja, und meine Bitte an euch, schaut euch nochmals dieses Paradigma an und schreibt in den Chat, wie viele und welche Artikelformen es gibt und wie viele und welche Endungen es gibt. haben hier im Plural gute Leute, guter Leute, guten Leuten, gute Leute. Ja, im Plural ohne Artikel. Das ist äh, also ein, ja, und der Plural ist dann der Nullartikel. Genau, also man hat genau äh, sechs Artikelformen. Ein, eines, einem, einer, einen, ja und eine auch und vier Endungen genau er es en und e richtig okay also was fällt auf im Vergleich zur Adjektivdefinition mit dem unbestimmten Artikel es gibt mehr Endungen ja und äh, das hat auch einen Grund äh, der Artikel hier hat relativ viele relativ viele grammatikalische Informationen, aber nicht so viele wie der bestimmte Artikel zum Beispiel. Beim bestimmten Artikel heißt es der gute Mann und um das gute Kind. Das heißt, man weiß, das ist ein Maskulinum und das ist ein Neutrum. Aber hier hat man die gleiche Form fürs Maskulinum und fürs Neutrum. Das heißt, das ist nicht so klar. Und die Endung zeigt dann, ob das ein Maskulinum ist, zum Beispiel ein guter Mann oder ein Neutrum, ein gutes Kind. Ja? Ähm, genau, aber hier einem, das ist klar, das ist Dativ, also guten Mann, einer, das ist auch klar, dass es Dativ ist, einer guten Frau. Ja, genau, ähm, die... Endung übernimmt also teilweise die Artikelfunktion, das sind dann die Signalendungen, also der Mann, aber ein guter Mann, die Frau, aber eine gute Frau, das Kind, aber ein gutes Kind, der Leute, aber guter Leute und den Leuten, aber guten Leuten. Das heißt, das korrespondiert immer. Der, er, die, e, das, es, der, er, den, en. Ja? Und genauso funktioniert die Adjektivdeklination mit dem unbestimmten Artikel nach den Artikelwörtern äh, kein, keine, ja, also ein guter Mann, kein guter Mann, äh, meine gute Freundin und im Plural auch nach zwei, ja, zwei gute Leute, viele gute Leute, wenige gute Leute. Und in dem Fall sieht die Waage eher so aus, das heißt die Waage ist fast ausbalanciert. Man hat diese sechs Artikelformen hier, ein, eine, einem, einen, einer, eines. Äh, aber man hat hier auch vier Endungen und nicht mehr ähm, zwei. E, e, -N, e r und es. Genau. Okay. Und machen wir weiter. Mit der Adjektivdeklination ohne Artikel. Ich habe jetzt andere Nomen genommen, weil ähm, man äh, im Singular den Artikel meistens dann weglässt, wenn etwas nicht zählbar ist. Also ich sage, ich habe einen Stift, das ist zählbar. Ich kann sagen, ein Stift, zwei Stifte und so weiter. Aber, oder äh, ich trinke eine Flasche Wein oder ein Glas Wein, zwei Gläser Wein. Aber äh, wenn das Nomen unzählbar ist, kann ich auch sagen, ich trinke. Wasser. Ich trinke kaltes Wasser. Deswegen habe ich andere Nomen genommen: Wein, Limonade oder Essen, also Nomen, die man nicht zählen kann. Und äh, das sind jetzt die Endungen: ja, guter Wein, guten Weins, gutem Wein, guten Wein. Und hier sind die Formen für das Femininum und das Neutrum. Ja. und ähm, der Plural ist identisch mit den Pluralformen. Ähm, die man hier auch hat. Also das ist hier gleich. Okay, ähm, und genauso funktioniert es nach ähm, Adjektiven wie viel oder wenig. Also viel guter Wein, wenig guter Wein und so weiter. Okay, also wir haben hier null Artikelformen und schreibt bitte jetzt in den Chat, wie viele Endungen es gibt und welche Endungen das sind. Genau, es gibt jetzt fünf Endungen, er, em, genau, äh, en, es und e, jawohl. Und die Waage sieht diesmal so aus. Also genau, das ist die Adjektivdeklination mit dem bestimmten Artikel, ja, also die Waage kippt nach links. Äh, dann ist die Waage ausbalanciert und jetzt... Äh, Sieht die Waage so aus. Also man hat hier null Information, keine Information, keine grammatikalische Information. Und hier hat man sehr viele Endungen, ja, fünf Artikel, äh, fünf Endungen. Also E, ER, ES, EM und EN. Ja? Und was auffällt, ist, dass diese äh, Endungen meistens gleich sind wie der Artikel. Ja? Also zum Beispiel die, E, der, er, das, es, dem, M und den, EN. Wir gehen zurück zur PowerPoint. Genau. Okay, also kein Artikel bedeutet keine grammatikalischen Informationen. Die Endung enthält dafür aber viele grammatikalische Informationen und übernimmt auch die Artikelfunktion. Nochmal die Beispiele. Der Wein, aber guter Wein. Die Limonade, gute Limonade. Das Essen, gutes Essen. Dem Wein, gutem Wein. Und den Wein, guten Wein. Ja, und die Waage kippt diesmal nach rechts. Also, hier hat man den Nullartikel, keine Information, aber hier viele Endungen. Okay? Also, wenn man die Wagen dann miteinander vergleicht, ja sieht das dann so aus im Zeitraffer. Die Waage kippt nach links bei der Adjektivdeklination mit dem bestimmten Artikel, viele Artikelformen und nur zwei Endungen. Dann ist die Waage fast ausge ausbalanciert ähm, bei der Adjektivdeklination mit dem unbestimmten Artikel. Hier hat man zwar immer noch sechs Artikelformen, aber hier sind das vier Endungen. Und hier gibt es den Nullartikel und fünf Endungen, also maximale grammatikalische Information in der Endung. Ähm, und die Waage kippt nach rechts. Und ich komme jetzt zum Fazit. Ja, also man könnte die Adjektivdeklination folgendermaßen zusammenfassen. Je mehr grammatikalische Informationen der Artikel enthält, desto weniger grammatikalische Informationen enthält die Endung und umgekehrt. Ja, man sagt zum Beispiel der gute Mann, das gute Kind, aber ein guter Mann, ein gutes Kind. Ein ist undifferenziert. Es könnte Maskulinum sein oder ein Neutrum, aber der und das ist in dem Fall klar. Und wenn der Artikel nicht so viele Informationen enthält, übernimmt dann die Endung diese Funktion. Beispiel der gute Mann, das gute Kind, aber ein guter Mann und ein gutes Kind. Ja? Und demzufolge lautet die äh, Dankesformel und ihr könnt die Lösung in den Chat schreiben mit Endungen. Genau, vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ja, Dankeschön. Jawohl, genau. So, vielen lieb lieben Dank an Theo. Ja, also bei den. Ähm Online-Konferenzen <lacht> macht man normalerweise so, oder? anstatt so bötchen, <lacht> Das ist so, gerade so hip. <lacht> also nochmal vielen Dank, Theo, äh, für ähm, diese informationen Und äh, für mich ist es natürlich auch immer interessant, meine Kollegen das erklären, ja, weil jeder äh, Lehrer macht es auf eine andere Art und Weise. <lacht> und ähm, Genau, ich, ich fand es einfach nur super, die Idee, ne, wie du das ähm, alles vorgestellt hast. Ähm, ja, und ihr seht, ähm, natürlich habt ihr jetzt Input bekommen. Das sind jetzt erstmal nur Informationen. Ähm, ihr müsst aber noch mehr üben. Ja, Im Deutschen sagt man ja, Übung macht den Meister. Und ähm, hier seht ihr den Link. Ähm, ich schicke euch am Ende noch ähm, die Folien noch mal als PDF-Datei. Also habt bitte keine Angst, ihr müsst es jetzt nicht aufschreiben. Der Link ist ja auch lang. Genau, also ihr bekommt es alles. Äh, Nochmal die ganzen Folien von der Präsentation. Ähm, könnt euch zu Hause in Ruhe noch mal alles anschauen. Ähm, wofür ich aber plädiere, ja, ihr dürft bitte nicht vergessen zu üben. Und äh, wenn man nicht übt, dann kann man das auch nicht richtig lernen. So dann ähm, genau noch mal vielen Dank Theo. Ähm, ja. Du kannst äh, deine bildschirmfreigabe jetzt erstmal wegmachen, <lacht> so dass ich die anderen Teilnehmer auch sehe. So. Äh, Olga, erklär mir bitte kurz, wie das geht. Ich habe das bis jetzt nicht machen müssen. Ähm, Bildschirmfreigabe stoppen? Das ist so ein roter... Äh äh, da steht nur teilen eigentlich. Moment. So, ein. Oh, gute Frage. Ach so, ja. jetzt. Super. Das hat ja jetzt... ist jetzt beendet, ja? Hat jetzt geklappt, ja? Genau, das hat okay. er gesagt. Äh, ja, unser Problem äh, schreibt, äh, aha, wenn wir sprechen, achten wir nicht auf die Artikel. <lacht> ja, das Problem kennen wir. <lacht> Kein Problem. Also wir verstehen, wir verstehen schon, was du meinst. Ähm, da hilft einfach nur zu üben, ne? Ähm, mehr zu sprechen und heute werdet ihr auch diese Möglichkeit haben, dass ihr mit anderen sprecht und äh, da müsst ihr euch einfach ein bisschen konzentrieren und dann funktioniert das. So, aber was ich jetzt gerne mit euch machen würde, ist, ähm, ihr habt ja euch kennengelernt in den kleinen Gruppen und ich habe euch gesagt, bitte beschreibt euch selbst und eure Stadt und alles andere mit Adjektiven. So, und jetzt ist eure Aufgabe, im Chat eine Beschreibung von einer Person zu machen, die ihr heute hier kennengelernt habt. Ihr schreibt aber bitte nicht den Namen von dieser Person. Ja, sondern ihr beschreibt nur diese Person. Und wir werden erstmal raten, wer das sein könnte. Und zweitens äh, wird dann Theo diese Beschreibung einfach, also ein paar Beschreibungen wird er dann nehmen und diese Beschreibungen dann auch korrigieren, na, wenn das nötig ist. Er versucht erstmal zwei, drei, vier Sätze zu schreiben. Also es muss jetzt kein Roman sein. Ja, aber äh, und benutzt bitte auch die Adjektivdeklination. Ja, also wenn ich jetzt ähm, Theo beschreiben würde, <lacht> ja, dann würde ich sagen, das ist ein junger Mann mit einem bezaubernden Lächeln und mit guten Deutschkenntnissen. Ähm, genau, und hier seht ihr, ich habe schon mehrmals Adjektivdeklination benutzt, mit und ohne Artikel und äh, in unterschiedlichen Fällen. Und äh, genau, ungefähr sowas müsst ihr dann schreiben. Und möglichst ähm, nicht so allgemein, wie ich das gemacht habe. Ja, aber zum Beispiel so, dieser Mann trägt eine äh, braune Brille. Ja, und dann können wir zumindest die richtung erfahren. ja über wen wir sprechen mhm. die erste beschreibung haben wir schon wir warten noch auf die weiteren beschreibungen dann werden wir darüber sprechen Wir warten noch zwei Minuten. Seid bitte fleißig, ja, und schreibt bitte mindestens einen Satz. Okay, ähm, ich kann mich MHD. Mhm. super ihr macht es super sehr schön okay ich würde sagen so langsam äh Theo, kannst du dir gerne <lacht> einige aussuchen ja, und dann werden wir sie gemeinsam korrigieren und erklären, ähm, warum das richtig oder falsch ist. Ne? Okay, super. Ich mache quasi die Korrektur dann, ähm, ja, äh, indem ich sozusagen laut nachdenke. Ja, ich sehe sie als ähm, Vorbild, der, die, das, das Bild, also auch. Das Vorbild. Ich sehe sie als mein Vorbild. Ja, wir würden auch sagen, ich sehe sie als mein Vorbild an. Sie ist meine erste Freundin in dieser Welt. Okay, sie hat braune und kurze Haare. Genau. Also meine, ja, erste Freundin. Eine erste Freundin, meine erste Freundin, richtig. Äh, Dativ, richtig. Sie hat braune. Genau. Also Plural, ohne Artikel. Und äh, die Haare, braune und kurze Haare. Das ist. Artikel, eine nette Freundin von mir mit. Und jetzt haben wir mit plus Dativ. Ja, hier ist das der Dativ Plural. Wie wäre der Artikel? Das können Sie gerne in den Chat schreiben. Also wie ist der Artikel im Dativ Plural? Genau, en. Genau, also den, ja, also ähm, das ist der Dativ Plural. Also demzufolge lautet die Endung en, ja, mit schönen langen Haaren aus einer tollen Stadt. Ja, also äh, wir haben auch gesehen, ja, es gibt äh, eigentlich nur wenige mit dem bestimmten, äh, äh, oder gut, das ist hier der unbestimmte Artikel, aber äh, also äh, eine tolle Stadt, aber eine tollen Stadt. Sie ist eine junge Frau aus Südafrika, Komma, ja, relativ, die eine schwarze Sonnenbrille trägt. Jawohl. Und Olga, soll ich noch ein, zwei? Texte korrigieren? oder? Ja, gerne. gerne. Du hast, die, du hast die, ja. die Zeit im Blick. Ja, habe ich. Genau. Ja. Genau. Ich habe heute Morgen einen ehrgeizigen Mann kennengelernt. Jawohl. Genau, es ist alles richtig. Das machen wir noch schnell. Genau. Ich habe... Heute Morgen einen, ups, irgendwas ist verloren gegangen, hier einen ehrgeizigen, ja, Mann, das ist ein Nomen, genau, kennen, gelernt, jawohl, die Adjektivdeklination war richtig, ja, einen ehrgeizigen Mann, richtig. Und vielleicht noch ein Beispiel und dann unterstreichen wir auch die Endungen. er hat er hat äh, Schnurrbart er hat weniger Schnurrbart ja äh, der Schnurrbart ja oder vielleicht einen er ja, hat äh, weniger Schnurrbart, würde man nicht sagen, also einen drei tage -Bart, ja, einen drei tage -Bart. aber sagen wir mal, ja, einen äh, braunen Schnurrbart und ein freundliches Lächeln, genau. Da könnte man vielleicht noch die Endungen da streichen, ja, ein freundliches Lächeln, genau, also den Schnurrbart, das Lächeln, meine erste Freundin, sie hat braune und kurze Haare, plural. Eine nette Freundin mit schönen langen Haaren aus einer tollen Stadt. Eine junge Frau, die eine schwarze Sonnenbrille trägt und einen ehrgeizigen Mann kennengelernt. Jawohl, okay, ja, super. Toll. Schön. <lacht> Dankeschön. Ich kann euch nur vielleicht auch aus meiner Perspektive sagen, es ist immer einfacher, sich das zu merken, wenn man weiß, wenn, du zum, wenn man den Artikel ändert, ja, wenn das nicht mehr der, die oder das ist, dann müsst ihr auch die Endung ändern und das äh, sieht man dann auch an diesen Beispielen. Schau gerade. Ja, zum Beispiel hier Schnurrbart. Na, das ist der Bart. Und hier sehen wir einen. Einen ist ja schon Akkusativ. Ja, Akkusativ und ähm der Artikel in Nominativ wäre ja ein. Ich entschuldige mich für meine Künste hier. Ja, ich bin ein Künstler, ich sehe das so. So. Ähm, genau, den Artikel haben wir ja geändert. Es ist dann ein Nen. Deswegen müssen wir dann auch die Endung ändern. Ja, einen braunen. Wenn wir aber den Artikel nicht ändern, so wie hier meine, ja, meine ist ja quasi eine, aber mit M, <lacht> so, eine, hier haben wir nichts geändert, die Endung ist E, dann äh, ist hier dann auch die Endung E. Super, dann möchte ich meine Kunst einmal. <lacht> Genau. So, dann äh, kommen wir zu der nächsten Aufgabe. Hm. Hm. Machen mir das so. Ähm, und zwar, ähm, ihr habt jetzt im Chat ähm, einige Texte geschrieben. Und Theo hat euch gezeigt, ähm, wie das dann auch richtig ist. Und jetzt machen wir folgendes. Also ich stoppe jetzt erstmal die Aufgabe.